Hallo zusammen, ich bin Nicola, das ist Robin. Wir machen die Lehre als Konstrukteur bei der Agathon und nehmen euch heute mit. Ihr der Lehre zum Konstrukteur lernt man das Zeichnen von Hang, das Arbeiten an einer Maschine in der Lehrwerkstatt und das Montieren von Teilen in der Montage. Da wir in der Agathon sehr komplexe Maschinen entwickeln, haben wir vielfältige Aufgaben. Ein Vorteil ist, dass man selbstständig arbeiten kann und so mit anderen Abteilungen gut zusammenarbeiten kann. Ein grosses Plus in der Lehre in der Agathon ist die eigene Lehrwerkstatt und das Montagepraktikum. Im Montagepraktikum lernt man die Produkte von der Agathon noch besser kennen. In dieser Lehre arbeitet man viel mit anderen zusammen und darum sollte man sehr gut im Team arbeiten können. Jemand, der die Lehre als Konstruktor machen will, sollte gut in Mathematik, Physik sein und gerne am PC arbeiten. Praktisch ist, dass die Agathon direkt neben dem Bahnhof Bellach ist. Mit unserer Lehrmeisterin sind wir auf einer Augenhöhe und werden auch wertgeschätzt. Im Team von der Agathon ist mir immer herzlich willkommen. Wenn ich euch gefallen hat, dass ihr heute gesehen habt, dann bewertet mich doch noch jetzt.